Guten Morgen meine Lieben, die Tagesdosis, wie KenFM immer so schön sagt, angeregt durch eine Diskussion in der Bekanntschaft, äh, Lotto ist jetzt teurer, das sind alle Änderungen, sagt die Augsburger Allgemeine, ähm, ganz kurz, äh, vier, fünf Richtige und so weiter, die kriegen ab jetzt 20% mehr, dafür sind aber auch die Scheine teurer geworden, 1 Euro war es bisher, 1,20 Euro kostet der Tipp jetzt. Hat das was mit Inflation zu tun? oder Naja, ich habe mich jedenfalls mal kurz umgetan. Äh, ja, das Spiel mit den Milliarden. Ne? Lotto macht nicht bloß die Tipper glücklich. Die Hälfte der Einnahmen geht an den Staat. Der Einnahmen, das ist fett. hier. Hälfte der Einnahmen geht an den Staat. Aber eigentlich heißt es ja, ja Lottoeinnahmen werden vom Staat besteuert und 7,5 der Bruttoumsätze als Provisionen von den stellen ein, werden einbehalten und so weiter und so fort. Mir ist es eigentlich auch egal. Ähm, wichtig ist bloß, was passiert hier eigentlich im Land? Ähm, wir sehen es ja sogar am Lotto. Ne? Also typisch Lotto und die Inhaberin eines Lottoladens, hier ist sie, die wurde mal äh, von der Zeitung, von einer Süddeutschen befragt. Und die eine Frage, die fiel mir dann doch schon auf, hat sich bei ihrer Kundschaft dann etwas verändert in letzter Zeit? Sicher, sagt sie, den Leuten sitzt das Geld nicht mehr so locker wie früher, gerade in Corona-Zeiten. Die spielen zwar noch, aber mit weniger Einsatz. Ja, wenn ich mir das jetzt so alles mal betrachte, was in letzter Zeit so, was ich auch an Videos thematisiert habe. Jetzt gibt es wieder FFF-Demos in ganz Deutschland und jeder dritte deutsche... Ja, der ist zwar gegen eine Corona-Impfung, aber naja, wenn wir dezimiert werden, wird es bald jeder Zweite oder <lacht> dann jeder sein. Ne? wenn die anderen sich freiwillig impfen lassen, naja, dann sind sie weg. Ähm, Krisen, Inflation, Heizölpreis, ne? Inflation, das passt schon wieder. Heizölpreis, wenn keiner mehr fahren kann, wenn keine LKWs mehr fahren, keine Schiffe mehr über die Weltmeere, ja, dann will keiner mehr Öl. Und wenn keiner mehr Öl will, dann unterbietet man sich gegenseitig im... Ölpreis, was sich auf den Heizölpreis niedergeschlagen hat. An der Tankstelle für uns allerdings nicht so. Das war ein Zufall. Es ging um Physik, hier auch um Physik. Ja, aber wenn man sich dann noch überlegt, dass die die Leute, die uns diesen ganzen Blödsinn noch mit einbrocken, dass die dann auch noch Wandstreiks machen, na, dann geht mir doch so langsam wirklich die Hutschnur hoch oder platzt oder ach was weiß ich. Ähm, ich mache die Videos. Es ist ja alles andere Fachliche schon zu dem Thema Corona und CO2 gesagt. Ich mache die Videos letztendlich, um euch weiter zum Nachdenken anzuregen über das Gesamtthema und ob wir daraus nicht auch einiges machen können, um den Leuten noch die Augen weiter zu öffnen. Denn sowas wie Lotto, das scheint ja jeder zu spielen. Nein, ich spiele es nicht. Nein, nein. Aber äh, insgeheim spielt es ja jeder. Genauso wie die Bildzeitung, keiner liest. Das sind alles so Dinge und äh, wir machen schon einiges, um den Leuten die Augen zu öffnen und dann, ja, dann kann man nur letzten Endes sagen, was machen wir, wer ein Handy hat ähm, und nicht weiß, wie man in die Videobeschreibung kommt, denn das steht da drin. Für den nochmal ein Tipp, das wird immer wieder gerne genommen, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung und wenn ihr zu dem ganzen Thema noch was diskutieren möchtet, dann haben wir hier den Link. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, ich habe euch einen weiteren Anstoß gegeben, weiterhin nachzudenken, was noch zu tun sei. Also, dann bis zum nächsten Video, beste Wünsche, bis dann, tschüss, tschüss.